Herzlich willkommen zum Smart Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge mit dem Titel Worldly Maps in Bewegung. Ich habe letzte Woche die Worldly Maps vorgestellt und ein bisschen statisch behandelt. Das alleine macht schon eine Menge Verständnis und die Diskussionen darum sind gut. Die haben vielleicht auch die eine oder andere Baustelle ausfindig gemacht, die sie angehen wollen. Aber so richtig lustig wird es erst in Bewegung und ich stelle Ihnen dies ja für die Strategieentwicklung vor. Ich will heute mal auf ein paar Aspekte eingehen, die die Evolutionsstufe ihrer Ideen betreffen. Eine für mich wichtige Erkenntnis war die, dass Produkte und Dienstleistungen eine Evolution durchlaufen, von der Idee, der Innovation über die Handarbeit, handgefertigte Lösung, das Produkt im größeren Kontext hin zur Commodity. Und diese Entwicklung läuft, ob Sie wollen oder nicht. Am Anfang haben Sie das Tempo noch in der Hand, hinten raus laufen Sie dann mit. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht abgehängt werden, indem sie selber den Wandel bei ihnen ganz bewusst gestalten. Der elektrische Strom ist ein schönes Beispiel dafür. Gehen wir mal ein paar Jährchen zurück, als Strom noch im Labor mit chemischen Zellen erzeugt wurde, dann Generatoren erfunden worden sind, also auch erstmal im Labor, und dann die erste Nutzung von Strom lokal produziert, lokal genutzt, als Ersatz für die großen Wellensysteme, die in den Manufakturen damals vorhanden waren. Dann war klar, Strom kann man zwar lokal erzeugen, aber als Netzwerk funktioniert es besser. Wir sind jetzt im Bereich Produkt mit konkurrierenden Angeboten. Nicht nur gab es damals Gleichstromnetze und Wechselstromnetze, es gab auch viele verschiedene Frequenzen, zu denen Strom angeboten worden ist. Sie haben sich für einen Lieferanten entschieden und damit auch für eine Technologie. Da stehen wir heute in der Investitionsgüterindustrie. Sie entscheiden sich für eine Technologie und damit für einen Lieferanten. Die beiden hängen zusammen. Wechselstrom hat wegen des leichteren Umspannens zu Übertragungszwecken das Rennen gemacht, aber die Frequenzkonflikte sind heute noch sichtbar. Ziehen Sie gedanklich um die Welt und sehen Sie die Welt zerfallen in 50 Hertz und 60 Hertz Märkte. Beides aber mit einem lokalen Monopol. Japan ist das einzige Land, das beide Frequenzen in einem Land vereinigt. Aber auch das auf getrennten Gebieten auf verschiedenen Inseln. Auch verschiedene Spannungen und Stecker finden sich, aber Frequenz ist der Unterschied, der nur technisch aufwendig zu überbrücken ist. Heute würden Sie keinen Gedanken darauf verschwenden, selber Strom herzustellen oder Strom mit einer anderen Frequenz einzukaufen, als angeboten wird. Das ist Commodity. Von verschiedenen Lieferanten mit austauschbaren Features in austauschbarer Qualität verfügbar. Selber herstellen macht keinen Sinn. Und ja, das sage ich, obwohl ich selber eine Vergangenheit im Blockheizkraftwerkebau habe. Lassen Sie mich das erklären. Niemand würde sich in Mitteleuropa nicht an das Stromnetz anschließen. Der Strom kommt aus der Steckdose. Alles, was ich selber erzeuge, sei es mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach oder mit dem BRKW in der Firma, wird on top gemacht. Zusätzlich mit dem Ziel, noch etwas zu sparen. Aber die Versorgung rund um die Uhr kommt bei allen aus der Steckdose. Der Grund ist schnell klar. Wenn Sie sich echte Inselinstallationen ansehen, die deutlich aufwendiger sind, dann sehen Sie, dass deren Strom ein Mehrfaches des Netzpreises kostet. Telefondienste sind etwas Ähnliches. Sie dürfen sich heute fragen, ob Sie wirklich noch einen Betriebsfunk installieren wollen oder ob Sie nicht einfach jedem Mitarbeiter, der früher ein Funkgerät hatte, ein Mobiltelefon in die Tasche stecken. Kommunikationsdienstleistung selber anzubieten ist aufwendig und sollten Sie sich entsprechend gut überlegen. Gerade auch, weil es die Dienstleistung als Commodity gibt. Es gibt ja auch klare Ausnahmen. Ne? Rettungsorganisationen, also BOS, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, betreiben noch größere eigene Infrastruktur, eben weil sie nicht abhängig sein wollen und im Falle des Falles. Aber wenn Sie in den Alltag dieser Organisation blicken, dann sehen Sie, dass hier auch schon sehr viel über die normalen Telefon- und Datendienste abgewickelt wird. Es ist halt so günstig und praktisch. Das hat Konsequenzen. Wenn Sie einen Einkäufer haben, der eine größere Ausschreibung für die Elektrizitätsversorgung ihrer Firma plant und darin Frequenzen und individuelle Spannung festlegen will, dann werden Sie zurecht verwundert sein und sich fragen, ob Sie hier in Papa Ante Portas gelandet sind. Es macht keinen Sinn, Frequenzen und Spannung vorgeben zu wollen. Sie nehmen das, was unter dem Fußweg Ihrer Firma liegt und Sie, zahl oder Sie zahlen einfach ein Vielfaches. Natürlich dürfen Sie sich noch überlegen, mit wem Sie den Vertrag schließen. Wie gesagt, völlig austauschbares Gut aus der gleichen Leitung von verschiedenen Lieferanten zu beziehen. Preis sticht. Und wenn Ihnen die Verfügbarkeit nicht passt... Dann wird die Fluchtwegbeleuchtung und die Brandmeldeanlage Batterie gepuffert und Ihr Serverraum bekommt eine UPS und ein kleines Notstromaggregat. Fertig. Sie stellen wegen solcher Kleinigkeiten doch nicht das Stromnetz auf den Kopf und lassen es auf hochverfügbar umbauen. Für echte Commodities gilt also, Sie nehmen, was es gibt, denn das ist günstiger als selber machen. Sie sparen sich die Ausschreibung, weil die wichtigen Parameter feststehen und nicht von Ihnen beeinflusst werden können. Sie kaufen nach Preis von einem Lieferanten und wenn das Ihr Problem nicht löst, dann... Gibt es ein relativ kompaktes Add-on, das die Fähigkeiten, die der Commodity-Lösung gefehlt haben, abdeckt? Es macht keinen Sinn, Commodities selber abzudecken. Klares Buy, mit wenigen Ausnahmen. Und das gilt vor allem, wenn Sie selber das Produkt oder die Dienstleistung als Commodity anbieten wollen. Der Otto-Versand hat den Hermes-Paketdienst gegründet, weil Sie einen riesigen und flächendeckenden Bedarf an der Dienstleistung hatten. Sie hatten Ansprüche wie Lieferung nach Feierabend und Lieferung und Aufstellung und Anschluss von Elektro-Großgeräten, die die Post ihnen nicht angeboten hat und auch nicht anbieten wollte. Nun hat Otto aber Hermes nicht unter eigener Marke gefahren und nur für sich genutzt. Klar, das hätte man schon strategisch als Wettbewerbsvorteil werten können, als Versandhändler den besseren Lieferservice zu haben, aber das hätte die Kosten getrieben. Und so ist der Hermes Paketservice unabhängig und für alle offen als unabhängiger Paketdienst gestartet. Otto hatte einen Paketdienst, wie sie ihn brauchten und die anderen konnten auch darauf zugreifen und haben über die Skaleneffekte die Kosten gedrückt. Amazon betreibt auch gerade einen eigenen Dienst, noch für den Eigenbedarf, nicht flächendeckend und vor allem zum Lernen. Stellen Sie sich darauf ein, dass sie demnächst Hint und Kunz über Amazon Päckchen verschicken können. Also, wenn Sie etwas, das es als Commodity gibt, selber machen wollen dann dürfen Sie das auch als Commodity mit großen Skalen aufziehen und anderen zugänglich machen. Wenn Sie das nicht wollen, laufen Sie entweder in eine Kostenfalle oder Sie sind schlau und kaufen nur zu. Die Welt sieht anders aus, wenn das, was Sie brauchen, nicht als Commodity verfügbar ist. Wenn die Angebote auf dem Markt sich unterscheiden und Sie sich schwer tun, einen Vergleich vernünftig zu machen. Dann sind Sie auf der Evolutionsstufe Produkt- oder Dienstleistung. Hier sind die klassischen Werkzeuge der Ausschreibung und des klassischen Projektmanagements zu Hause. Sie haben mehrere Lieferanten, die das, was Sie ihnen anbieten, alles schon mehrfach gemacht haben, die das zuverlässig können, die aber jeder ihre eigenen Wege gehen. Und Sie haben eine komplizierte Problemstellung und wollen verschiedene Angebote, die alle sicher ihr Problem lösen. Das ist der klassische Sinn und Zweck einer Ausschreibung. Schreiben Sie auf, was Sie wirklich brauchen. Fordern Sie vergleichbare Angebote ein und wählen Sie zwischen funktionierenden Alternativen aus. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Sie rufen bei Ihren Stadtwerken an und sagen denen, Sie hätten gerne Strom mit 75 Hz Netzfrequenz. Jetzt können drei Dinge passieren. Ihr Gegenüber legt einfach auf. Oder Ihr Gegenüber liegt nicht auf und muss erstmal lachen. Und sagt ihnen dann ganz deutlich, dass es das nicht geben wird, oder? Ihr Gegenüber legt nicht auf, lacht, sagt ihnen, dass das nicht geben wird. Und wenn Sie dann ganz doll drauf bestehen, macht er Ihnen ein prohibitiv teures Angebot. Entweder, weil er das nicht will oder weil der Aufwand zu groß ist. Soweit so deutlich. Hier ist der Fall klar. Das Problem ist nur, dass es bei Ausschreibungen in Bereichen, wo so Sonderwünsche durchaus gehen, auch der Fall ist. Sie können je nachdem, was Sie ausschreiben, die Kosten treiben und es vielleicht noch nicht mal merken. Sie könnten es merken, wenn Sie den Lieferanten zuhören. Die werden es Ihnen vielleicht sagen, aber wenn Sie dann auf dem Ausschreibungstext beharren, dann kann es schon mal sein, dass Sie statt dreier guter Angebote drei überteuerte Angebote bekommen. Einfach nur, weil Sie zu eng ausgeschrieben haben. Und um das zu verhindern, nehmen Sie sich einen sachkundigen Planer dazu. Nur der wird häufig nach Kilo Papier gewertschätzt, weil Sie ja gerade nicht den Sachverstand selber haben, um zu prüfen, ob der Planer eine gute Arbeit macht. Und schon produziert der Planer Papier und schreibt eng aus und treibt dadurch vielleicht die Kosten. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber gerade in Bereichen, in denen die Lieferanten starke Standards etabliert haben, und seien es nur eigene Standards, können sie massiv die Kosten treiben, wenn sie von diesen Standards abweichen, weil sie eben auch den Aufwand beim Lieferanten massiv erhöhen. Sie brechen aus den Prozessen aus. Sie kommen nicht um ein Minimum an eigenem Sachverstand und etwas Flexibilität herum. Das ist bei. Aber ein Produkt können sie auch selber machen, also Make. Wie sieht das denn aus? Nun, das ist die Stärke von klassischem Projektmanagement. Das Produkt ist klar genug bekannt, wie, sie so, wie so etwas entsteht auch. Es geht nur darum, die Anforderungen klar zu haben und dann das Projekt abzuspulen. Es gibt Leute, die Projektmanagement besser können als ich und das auch in tollen Podcasts erklären. Jörg Walter zum Beispiel mit seinem Projektmanagement im Maschinenbau. Der Link ist in den Shownotes. Nur so viel zu diesem Thema. Zur Evolutionsstufe, Produkt oder Dienstleistung gehören Probleme, die grundsätzlich verstanden sind, für die sie das Wissen haben. Und für die Sie das Wissen vielleicht auch einkaufen können, wenn Sie es nicht haben. Sei es über Berater oder über Personal, das Sie das Wissen mitbringt. Sie können es also durchaus selber machen. Und als Methode macht klassisches Projektmanagement Sinn, weil Sie planen können, wie Sie Ihr Ziel erreichen wollen. Damit macht es Sinn, das Projekt aufzuplanen und dann abzuspulen. Klar, Sie können Dinge übersehen und Fehler machen, aber grundsätzlich ist es möglich, das Projekt ex ante zu planen. Sie sehen Make or Buy lebt für diese Stufe davon, dass Sie im Vorfeld sauber definieren, was Sie brauchen, sich den notwendigen Sachverstand holen und dann abarbeiten. Make-or-Buy ist aber noch eine Falle gemeinsam, eine Metafalle, nämlich die Frage, ob das wirklich von Ihnen auf der richtigen Evolutionsstufen verortet worden ist. Etwas konkreter, es gibt eine Commodity-Lösung und Sie verwerfen sie, weil Sie glauben, dass Ihr Fall besonders ist und Commodity für Sie leider nicht in Frage kommt. Wenn Commodity eben nur 80% des Problems löst und nicht 100%. Es macht einen Unterschied, ob sie 100% des Problems selber lösen oder nur die fehlenden 20%. Und wer sagt denn, dass die Commodity-Lösung nicht im nächsten Jahr dann doch in die 100% reinwächst? Also zum Beispiel eine Datenspeicherungslösung, die sie selber stricken, weil die Kommerziellen ein bestimmtes Feature nicht haben. Eine ERP-Lösung, wo sie Module selber bauen, weil sie ihre Abteilungsstruktur und Prozesse nicht eins zu eins in der Standardkonfiguration wiederfinden. Einen Server, den Sie unbedingt selber im Werk haben müssen, statt sich die Rechenleistung in der Cloud zu holen. Suchen Sie sich Beispiele aus. Vielfach macht es Sinn, auf einer Commodity-Lösung aufzusetzen und das kleine Delta dann noch zu machen, statt von Anfang an auf einem Eigengewächs aufzusetzen. Prüfen Sie Ihre Argumente hier ganz genau. Gehen wir die Evolution noch etwas zurück, dann kommen wir in den Bereich der Idee des Prototyps. Hier wird ein Problem das erste Mal gelöst. Wissen dazu ist auch noch nicht mal kommerziell verfügbar, sie betreten Neuland. Im Cinefin-Modell gesprochen, sie haben nicht mal ein kompliziertes, sondern ein komplexes Problem. Exis es existieren zwar Ursachen und Wirkungsbeziehungen, sie kennen sie aber nicht. Sie haben ein Vorhersageproblem und genau darüber stolpern wir dann, wenn wir versuchen, dieses Problem mit klassischem Projektmanagement oder einer Ausschreibung zu lösen. Wir wissen schlichtweg im Vorfeld nicht gut genug, was gemacht werden muss. Sie können das Mittel der Ausschreibung schon anwenden, aber Sie müssen vorsichtig sein, nur Ergebnisse und nicht technische Features zu fordern. Sie werden aber Ausschreibungen selten gelebt und die Vergleichbarkeit der Angebote wird weniger gegeben sein. Auch hier gibt es die Variante Make-or-Buy. Sie können diese Art von Entwicklung auch nach außen geben. Sie können sie auch selber machen. Bei allen komplexen Problemlösung wird es aber wichtig sein, iterativ vorzugehen und das notwendige Wissen erst zu erzeugen. Dies ist die Domäne der agilen Entwicklungsmethoden. Und für frühe Evolutionsstufen sind diese auch das Mittel der Wahl. Es macht keinen Unterschied, ob es sich um eine Inhouse-Lösung oder eine zugekaufte Entwicklung handelt. Hier sind Ausschreibungen und klassisches Projektmanagement noch nützlich, aber mit so großen Unsicherheiten befrachtet, dass es schwierig ist, diese Projekte nach den gleichen Zuverlässigkeitskriterien zu bewerten, wie Projekte, die Produkte oder Dienstleistungen der späteren Evolutionsstufe erzeugen und vorhersagbare Herausforderungen haben. Seien Sie sich dessen bei der Bewertung der Projekte bewusst. Nicht nur trotz der Unsicherheit, sondern gerade wegen der Unsicherheit, die hier bezwingen wird, bezwungen wird, sind diese Projekte teilweise sehr wertstiftend, weil ihre Gruppe in kurzer Zeit viel lernen kann. Das ist wichtig, dies auch zuzulassen und auch als wertstiftend anzusehen. Gerade auch wenn noch ein Weg herausgefunden worden ist, der nicht zielführend war, auch der war wertstiftend. Neben der Frage der Beschaffung ist ein spannender Aspekt, mit welchem Personal sie die Themen betreuen lassen. Ideen und Prototypen brauchen Mitarbeiter die mit der Unsicherheit umgehen können, die Rückschläge verdauen können. Sie brauchen aber auch ein Umfeld, das ihnen gestattet, auch mal nicht erfolgreiche Wege herauszufinden. Das ist dann ein Thema der Vorgesetzten, dass diese akzeptieren, dass in einem so unsicheren Umfeld nicht alles klappen wird. Das geht dann bis ganz oben. Für mich ist das einer der Gründe, warum Konzerne gerne Innovation einkaufen. Weil sie eine Kultur haben, die auf Zielerfüllung und Einhaltung von Zusagen und Versprechen basiert und nicht in der Lage ist, die riskanteren Versuche anders zu bewerten. Ein Weg für Konzerne daraus ist es nicht so sehr, auf die technischen Details zu schauen und diese auf der Checkliste abzuhaken, sondern eher auf den wirtschaftlichen Impact zu setzen. Ein Online-Marketing-Team wird sich schwer damit tun, vorherzusagen, welche Änderungen am Marketing welchen Impact haben wird. Erfahrenere Teams haben aber kein Problem damit, über einen längeren Zeitraum aggregierte Wachstumsraten zuzusagen und sich daran messen zu lassen. Über viele Experimente ist dann wieder die Sicherheit da, dass sinnvolle Ergebnisse herauskommen. Das ist in der Entwicklung im Prototypenbereich nicht anders. Gerade wenn Sie versuchen, für eine spezifische Kundengruppe ein Problem zu lösen. Gute Teams können Ihnen zusagen, dass Sie das Kundenproblem lösen können, können Ihnen am Anfang aber nicht sagen, wie. Müssen Sie auch nicht. Konzerne fühlen sich wohler mit Produktentwicklung und Dienstleistungen, die besser verstanden sind und von anderen vorgedacht sind. So schon mal angeboten worden sind, und jetzt angepasst werden oder von der Konkurrenz nachgemacht werden. Die Unsicherheit, wie die Lösung aussieht, ist kleiner, die Vorhersagefähigkeit ist größer und entsprechende Projekt kann sauber aufgeplant werden. Die Skaleneffekte in Konzernen kommen dann richtig zur Geltung, wenn es darum geht, aus einem Produkt eine Commodity zu machen. Große Stückzahlen in austauschbarer Qualität ist letztlich die Domäne der Konzerne. Und hier unterscheidet sich der Maschinenbau und die E-Technik etwas von der Softwareindustrie. Während große und teure Infrastruktur gebraucht wird, um Autos in großer Stückzahl zu bauen, so lassen sich digitale Prozesse teilweise so weit automatisieren, dass große Kundengruppen mit sehr, sehr wenig Personal bedient werden können, weil Software so viel besser skaliert. Und auch hier gilt, dass zum Betrieb solch großer Strukturen Mitarbeiter gebraucht werden, die angepasst an die Strukturen sind und in ihnen gut funktionieren. Ein Kollege im Konzern nannte sich mal Industriebeamter. Ich finde den Begriff gut und will das gar nicht abwertend wissen. Die großen Strukturen für die Erzeugung von Commodities sind darauf angewiesen, dass viele Menschen den ihnen zugewiesenen Job machen. Übersprühende Kreativität ist hier eher Fehl am Platze und besser passend zur Evolutionsstufe, Idee und Prototyp. Und hier lauert auch eine große Gefahr für die Entwicklung. Eine Idee zum Produkt, zur Commodity. Bei diesem Scale-Up gehen Sie mit dem, Ihrem Produkt durch mehrere Stufen, die unterschiedliche Herangehensweisen notwendig machen. Unterschiedliche Taktiken, Werte, Methoden, Mitarbeiterfähigkeiten, Gewohnheiten und so weiter. Wenn Sie diese Brüche nicht bewusst herbeiführen, kann es sein, dass sich ein Produkt bei ihnen langsamer weiterentwickelt als bei anderen, die schon das Team und die Methoden angepasst haben auf die nächste Stufe. Ihr innovatives Team, das sich krummgelegt hat, um eine Idee zu validieren und einen Prototypen zu erzeugen kann, muss aber nicht das richtige Team sein, um das Projekt zu skalieren und im Markt auf breiter Front zu etablieren. Sie kennen das vielleicht aus der Startup-Szene der Jahrhundertwende, wo die Gründer ab einer bestimmten Größe abgelöst worden sind von Managern, die es schon gewohnt waren, in größeren Strukturen zu führen. Heute denkt man da etwas anderes drüber nach und belässt die Gründer, aber füttert die Gründer unter mit sachkundigen Vice Presidents und, und so weiter auf. Aber wichtig ist der Gedanke, dass der Bruch in den Fähigkeiten, Gewohnheiten und Herangehensweisen der Mitarbeiter und gerade Führungskräfte bewusst herbeigeführt werden muss. Sie brauchen also einen internen Kannibalisierungsprozess, mit dem Sie Mitarbeitern, die ein Produkt erfolgreich durch eine Phase begleitet haben, zur Belohnung, dieses Baby wegnehmen und eine neue Phase einläuten, dadurch, dass sie die richtigen Mitarbeiter für die nächste Phase die Verantwortung übernehmen lassen. Das erfolgreiche Team, das ein Thema abgibt, darf bei einem anderen Thema wieder weiter vorne anfangen. Am Anfang der Phase, für die dieses Team gut passt. Zur Erinnerung, Simon Watley nennt die notwendigen Persönlichkeiten Pioniere, die ein Thema aufmachen, Siedler, die ein Thema stabilisieren und Erste Skalierungsschritte machen und dann Städtebauer, die ein Thema zur Commodity machen. Und entweder Sie bewirken die nächsten Schritte oder jemand anderes macht es für Sie. Und machen Sie es auch, wenn Sie dadurch vermeintlich einen Wettbewerbsvorteil aufgeben, weil Sie dann immer noch der Erste sein werden. Ein Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit. Im Bereich Gasmotoren-Blockheißkraftwerke werden Gasregelstrecken verbaut, die den Gasdruck in engen Bereichen regeln. Diese Komponenten sind projektspezifisch, weil sie von der Gasqualität, dem Eingangsdruck und den lokalen Gesetzen abhängen. Sie werden individuell gefertigt und haben eine Lieferzeit von 8 bis 10 Wochen gehabt. Weil auch wir einige Details zu den Regelstrecken erst nach Auftragsvergabe mit unseren Kunden klären konnten und diese Klärung länger dauert, sind die Gasregelstrecken häufig auf dem kritischen Projektpfad aufgetaucht und haben immer wieder Unruhe in die Projekte gebracht. Ich habe damals angestoßen, dass wir durch Änderungen am Prozess und am Produkt die Lieferzeit auf unter zwei Wochen und in dringenden Fällen auf fünf Tage reduziert haben. Damit waren diese Komponenten zuverlässig vom kritischen Vater runter und haben keine Unruhe mehr in die Projekte eingetragen. Wir waren für diesen Schritt auf Prozessänderungen beim Lieferanten angewiesen. Von uns kamen das Konzept und die Änderung am Produkt, aber unser Lieferant musste auch seinen Prozess umstellen, damit die Lieferzeitverkürzung wirklich zum Tragen kommen konnte. Den Prozess nur für uns zu verkürzen, hätte mehr Kosten erzeugt. Wer schneller beliefert werden will, zahlt halt auch mehr, ganz einfach. Der Trick war aber, mit dem Lieferanten den Prozess für uns und alle anderen Kunden so zu verändern, dass wir und alle anderen den Vorteil davon hatten. Für uns waren die Gasregelstrecken kein Wettbewerbsvorteil, kein Alleinstellungsmerkmal, nichts, mit dem wir uns gemessen haben. Es hat also keinen Sinn gemacht, mehr Kosten zu akzeptieren, nur damit wir die Einzigen sind mit den Vorteilen. Also haben wir den Lieferanten geholfen, den Schritt zum maßgeschneiderten Produkt näher an Commodity zu machen und für uns ein großer Vorteil in der Projektabwicklung realisiert. Für andere vielleicht auch, aber nicht zu unserem Schaden. Wir haben diesen Wandel damals beim Lieferanten angestoßen. Wir haben diesen Wandel bei mehreren Lieferanten angeregt, aber nur einer ist darauf eingegangen und hat dadurch von uns mehr Volumen bekommen. Für uns mehr Ruhe im Projekt, für den Lieferanten, der mitgemacht hat, mehr Umsatz und Gewinn. Nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen Kunden und für den Lieferanten, der nicht mitgemacht hat, Verluste an Umsatz und Gewinn. Wenn Sie die Schritte nicht selber gehen, dann macht es jemand anders. Und um den Weg zu gehen, dürfen Sie sich intern auch organisatorisch weiterentwickeln, um die neuen Herausforderungen zu meistern. Die Welt dreht sich weiter, ob Sie wollen oder nicht. Und Ihre tolle Innovation wird sich auch bei anderen etablieren, wenn die Kunden sie aufnehmen. Das ist nur natürlich. Eine gute Idee setzt sich durch. Nur... Ihre Konkurrenz kann selber entscheiden, wie Sie die Lösung erbringen. Und wenn die sich für eine schlankere Kostenstruktur entscheiden, weil Sie die Evolution für weiter fortgeschritten halten, dann kann es sein, dass Sie überholt werden. Also halten Sie Ihr Tempo hoch und entwickeln Sie nicht nur das Produkt, sondern auch Ihre Herangehensweise weiter. Entwickeln Sie das Team weiter, Ihre Erfolgskriterien, Ihre Organisation und Ihre Einschätzung davon ob es noch eine Innovation ist, die ein Alleinstellungsmerkmal bietet oder ob sie schon mitten im Markt angekommen ist und austauschbar so auch von anderen geliefert werden kann. Wachsen Sie mit Ihren Ideen mit und werden Sie nicht selber zum Bremsklotz. Ein Kommentar in eigener Sache. Es kommt jetzt der Sommer und ich werde hier etwas kürzer treten. Das wird vor allem bedeuten, dass ein paar kürzere Episoden kommen und ich werde vielleicht auch mal die eine oder andere ausfallen lassen. Im September geht es dann wieder mit Schwung und ein paar neuen Ideen zum Format weiter.